Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder den Bubblegum Simulator. Ich wollte gerade das Hoverboard ausrüsten, aber das ist so in mir drin wegen Pet Simulator. Blasen voll, lol. <lacht> aber ich habe hier ja gar kein Hoverboard. Ich gehe jetzt erstmal meine Blasen verkaufen und muss natürlich mal wieder herausfinden, auf welcher Insel konnte man verkaufen. Ich glaube es war die, please? Nein, war es nicht. Wir kümmern uns gleich drum, wir finden es heraus. Dann war es aber die hier, hier ist verkaufen. Und ja, gut, dann verkaufen wir hier. Bam. Ich klicke jetzt noch einmal, Blasen voll. Verkaufen, Blasen voll, Verkaufen, Blasen voll, Verkaufen. Okay, die Pads, die ich beim letzten Mal geholt habe, die waren ein wenig OP. Okay. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal zum Mond und hole mir erstmal ein bisschen bessere Blasen. Weil sonst geht es ja, ja gar nicht weiter. So, angekommen auf den Mond, gehen wir auf Kaufen. Ich brauche natürlich eine bessere Geschmacksrichtung und entscheide mich für... Ich hätte gerne die hier. Sehr, aber ich brauche gar keine Geschmacksrichtung, sondern besseres Gummi. Und da kommt dann nur das hier in Frage, weil die anderen kann ich mir noch gar nicht leisten. Nehmen wir erstmal das. So, jetzt habe ich 500.000 Kapazität. Wenn ich einmal auf Blasen drücke... Oh, dann sind sie gar nicht direkt voll. Perfekt. Ich muss dreimal auf Blasen drücken. Na gut, dann machen wir das jetzt auch. Ich farm ein bisschen zusammen, bis ich genug habe, um dieses Kaugummi auf die maximale Stufe zu bringen. Und ich würde sagen, während ich das mache, können wir ja auch mal ein bisschen skippen. Das müsst ihr euch ja gar nicht angucken. So, jetzt habe ich hoffentlich erstmal genug gefarmt. 100 Millionen Coins sollten reichen. Ich sammle hier noch ein bisschen was ein. Und gehe dann einfach mal wieder runter, um dann auf den Mond hochzugehen. Hallo Mond! Schön, dich wieder zu sehen. Ich möchte mir gerne ein neues Kaugummi kaufen, um genau zu sein, das Experiment 54 Kaugummi für 96 Millionen. Perfekt. 30 Millionen habe ich noch übrig? Habe ich mich gerade verrechnet? Keine Ahnung. So, was ich auch gucken möchte, wie viel würde mich dann die teuerste Geschmacksrichtung kaufen? 100 Millionen mehr, als ich gerade habe. Okay. Ist kein Problem. Darauf können wir gleich auch noch farmen. Und dann haben wir das alles erstmal gemaxt Und wenn wir soweit sind, dass wir das alles gemaxt haben, kann ich gucken, wie hoch ich endlich komme. Ich gehe jetzt erstmal wieder auf Verkaufen. Ich würde aber auch sagen, bevor ich auf Verkaufen gehe, gehen wir jetzt erstmal alle Inseln ab, auf denen ich noch was einsammeln kann. Es gibt natürlich immer regelmäßig einsammelbare Belohnungen. Und es gibt bestimmt einige von euch, die sich denken, nein, sammelt die Kiste ein. Jetzt habe ich es gemacht. So, die Kiste schon mal eingesammelt. Wir gehen wieder runter. Und auf zu dieser Insel. Denn hier gibt es noch so eine Kiste. Die bringt mir jetzt auch ein bisschen was. Wunderbar. Ja, die will ich auch haben. Hopp, hopp. Hopp, rein in das Portal. Ich könnte jetzt eigentlich auch mit dem Homie hier sprechen. von wegen umwandeln. Aber ich will gar nicht umwandeln. Noch nicht. So, auf der Insel waren wir schon. Jetzt müssen wir nur noch auf die hier gehen. Da gibt es dann noch eine Coin-Kiste. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Hier gibt es die Himmelskiste. Die bringt mir jetzt... Oh, ich habe genug. Ich habe einfach genug. Okay. Dann klicke ich jetzt noch einmal hier hin, auf Blasen, gehe auf Verkaufen. Und dann gehe ich runter zum Mond und kaufe mir die nächste Geschmacksrichtung. Da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Kiste mir jetzt schon so einen Bonus gibt. Aber klar, wenn, wenn sie möchte. Warum denn nicht? Ich beschwere mich nicht. Wir holen uns jetzt das beste Gummi, das man sich auf den Mond holen kann. Dreieckig. Bam. Gekauft. Kann ich mir eigentlich noch ein Face dazu holen? Faces? Faces gibt es nicht. Okay. Oder die sind alle aus, äh, unsichtbar. Keine Ahnung. Ich blase auf jeden Fall. Krieg jetzt pro Blasen 187-660. <lacht> Blasen dazu. Blasen voll, gehen wir verkaufen. Und das nächste Goal wäre jetzt eigentlich, so hoch zu kommen, wie es geht. Ich weiß gar nicht mehr, welches ist denn die höchste Insel? Ich versuche jetzt erstmal ganz naiv, indem ich zum letzten Portal gehe. In der Hoffnung, dass das jetzt die höchste Insel ist. Aber wer weiß. Guck mal, diese, diese Wolken, da war ich doch schon. Okay, okay, dann weiß ich, dann weiß ich. Ich muss, um auf die höchste Insel zu kommen, die ich hatte, muss ich durch dieses Portal, please? Ja... Und dann gehe ich durch dieses Portal hier durch. Und wenn ich durch das Portal gegangen bin, dann bin ich bei Jumbo hier. Und bei Jumbo kann ich jetzt nochmal versuchen, höher zu springen. So, als erstes klicke ich natürlich meine Blasen voll, damit ich maximale Jump-Power habe. Und <lacht> hab ja im letzten Part Sprung Blasenschwerkraft ausgestellt. Ich stelle es jetzt wieder an, Blasenschwerkraft an. Und... Hui. Ah, aber auch hier reicht es gerade mal so knapp aus. Okay, muss ich mal mitleben? So, bringen wir ein bisschen höher. Komme ich auf die Insel? Nee, komme ich nicht. Dann nehme ich die. Oh, nein, ich schaffe es wieder mal nicht. Ich habe versagt. Aber jetzt schaffe ich es. Oder ich schaffe es halt überhaupt nicht, alles klar. Aber jetzt schaffe yeah, ich es. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin so ein Boss. Dann noch das Ding einsammeln für 28 Millionen. Ich bin so reich und stoß mir den Kopf und fall fast komplett wieder runter. Jetzt habe ich mir den Kopf nicht gestoßen. Perfekt. So, please. Ah, jetzt auf die Wolke. Okay, ich muss mich langsam Schritt für Schritt vortasten. Und ich schaffe es wieder nicht. Ich schaffe es wieder nicht. Warum schaffe ich solche Sprünge? nicht. Ich habe halt viel zu viel Jump Power und viel zu wenig Geschwindigkeit. Man kommt kaum im Raum voran und das kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin einfach zu blöd dazu. Guck mal, ich drücke jetzt die ganze Zeit nach vorne und habe halt überhaupt kein Gefühl, ob das reicht. Wenn ich hier jetzt nach vorne drücke, das reicht jetzt hoffentlich, oder? Ja, das reicht. Perfekt. Ich bin jetzt schon bei 4400 Metern und ich kann die nächste Insel immer noch nicht sehen. Ich versuche jetzt erstmal auf diese Wolke hier zu kommen. Habe ich es geschafft? Ja. Und dann versuche ich jetzt die Wolke. Das könnte schwer werden. Das könnte schwer werden. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Warum? Ah! Nein! Okay. Okay. Ich sollte aufhören zu hoffen und einfach keine Risiken mehr eingehen. Man denkt, das schafft man easy, weil man so viel Jump Power hat. Aber man hat so wenig Geschwindigkeit. Es geht einfach nicht. Man kommt so wenig voran. Warum gibt es nicht Blasengeschwindigkeit? Übrigens, da, jetzt steht ein Bubblegum Simulator im Titel, während ich das hier spiele. Mega Luck. Ich denke mir so, ja, so viel Lack kann es ja gar nicht sein. Und so, das schaffe ich jetzt aber. Ja, perfekt. Keine Risiken eingehen. Ich versuche diese... Wolke zu erreichen. Alles weitere wäre Humbug. Oh nein, sag nicht, ich schaffe das nicht. Sag nicht, oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Oh. Okay, als nächstes diese Wolke. Und bei der weiß ich dann auch wieder nicht, ob ich das schaffen kann. Ah doch, das schaffe ich, das schaffe ich. Das kriege ich. Ja, Mann. Und dann rüber zu dieser Wolke hier. Oh, die war doch ein bisschen weiter da, als ich dachte. Mal die, schaffe ich die, schaffe ich die? Oh mein Gott, ich hab die geschafft. Okay, okay, nächste Wolke ist die da. Ja, Mann. Krass, wie auch überall Schnee fällt mitten im Weltall fällt Schnee. Wobei, so Weltall kann das gar nicht sein, wenn da hinten Berge sind. Augenblick. Sind wir vom Weltall aus in die Berge gelangt? Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob die Macher von Bubblegum Simulator sich ein bisschen mit Physik auskennen, aber, ja, okay, die denken auch, dass wenn man eine Blase bläst, dass man auf einmal höher springen kann. Was natürlich richtig ist. Also, das wollte ich jetzt nicht behaupten. Probiert's mal aus. Wenn ihr schafft, so eine große Kaugummiblase zu blasen, dann könnt ihr auch bis zum Mond springen. Ihr müsst es halt nur schaffen, so eine große Blase zu blasen. Kann ja nicht so schwer sein. Ähm, die Insel da schaffe ich als nächstes. Ja. Ich muss gar nicht gucken, welche Insel oder welche Wolke die nächste von der Höhe her ist, sondern die nächste... Oh, ich habe geklickt. Sondern die nächste von der... XY-Distanz her. Beziehungsweise bei Roblox ist es ja die XZ-Distanz. Ui. Oh, yeah. Wann, wann kommt die nächste Insel? Da oben! Da oben! Das sieht aus wie die nächste Insel. Man kann es so schlecht sehen, weil die mir immer so wenig zeigen wollen. Aber... Ich glaube, das ist die nächste Insel. Wir können es schaffen, Leute. Wir können es schaffen. Das muss dann aber auch das Letzte sein, was man erreichen kann, oder? Ich meine, unten waren gar keine Portale mehr. Oder? Waren unten noch Portale? Ah oh ja, ich spiele das Spiel immer nur einmal alle drei Wochen. Dann vergesse ich immer alles, was war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch in meinem früheren Spielstand es nie so weit geschafft habe. Warum habe ich gerade nicht Dede freigeschaltet bekommen? XP-Chest? Oh nein, sagt mir nicht, ich habe das schon im letzten Part hier hochgeschafft. Ich habe schon im letzten Part hier hochgeschafft. Ich habe jetzt so lange gestruggelt, hier hochzukommen. Ja, dabei, ja, ich erinnere mich an die XP-Island. Oh, ich gehe mal kurz runter. Durch welches Portal komme ich hier hin? Ach, durch das Portal. Oh, nein. Na gut, na gut, dann muss ich damit leben. Ich sammle jetzt noch die XP für meine Pets ein. Keine Ahnung, ob was das was bringt, wenn ich den hier mehr XP hole. Und dann versuchen wir jetzt auf die nächste Insel zu kommen. Das muss dann aber die letzte sein. Please, sag, das ist die letzte. Obwohl, da oben ist ja gar nichts mehr. Da oben ist gar nichts mehr. Das war schon die letzte Insel. Ich habe beim letzten Mal schon geschafft, zur letzten Insel zu kommen. Oh, ja gut. Na, wenn das so ist, dann würde ich sagen, ähm, gehe ich mal kurz verkaufen. Und gehe dann mal ganz kurz runter. Wir gucken uns jetzt noch das Winter-Event an. Keine Ahnung, wie lange das anhält. Wir haben mir beim letzten Mal noch das Halloween-Event angeguckt, obwohl Halloween schon lange vorbei ist. Jetzt schaue ich mir das Winter-Event an. Gucken wir mal, mal rein. Und hier Return Home. Hier gibt es ein Ei für Robux natürlich. Oh, und in der Winterwelt gibt es keine Blasenschwerkraft. Ganz... hey das bedeutet, die entwickeln das Spiel halt wirklich weiter. Ich dachte, die bringen nur noch sporadisch so Mini-Updates raus, aber die entwickeln das Spiel wirklich weiter. Das finde ich cool. Hier gibt es den Event-Shop und da kann ich mir für Schneebälle so ein Zeug kaufen. Also es ist wie das Gift-Gift. Ja, es ist genauso wie das Halloween-Event, dass ich jetzt auch hier zu den Türen gehen kann, kann er betteln, auch wenn es hier thematisch weniger Sinn macht, aber die wollten wahrscheinlich das System einfach weiter benutzen. Ah ja, gut. Dann gehen wir noch zu der Tür. Hallo, Bro. Auch schön, dass sie mir dann einfach Schnee geben. Ich gehe so zu den Leuten hin und die beschmeißen mich mit Schnee. Tür auf, bam, Schnee ins Gesicht geschmissen. Und hier, Tür auf, bam, Schnee ins Gesicht geschmissen. Aber auch nur so wenig. Wir brauchen mehr. So, hier gibt es dann Event Rewards. Event Challenges will ich gar nicht machen. Und da hinten gibt es so ein Event Eye. Es gibt mehrere Event eggs Das hier ist noch gar nicht freigeschaltet. Das hier kostet mich viel zu viel. Das hier kostet mich ein bisschen zu viel. Aber das kriegen wir zusammen. Kommen die 10.000 Schnee kriege ich zusammen. Das schaffe ich. Huch. Oh. Blasenschwerkraft ist doch an, ich hatte einfach nur keine Blasen drin Aus, aha, ich dachte schon Na gut, ich war einfach nur blöd Gut, sammeln wir noch ein bisschen ein, ich krieg pro Tür so 400 bis 600 Schnee Hier habe ich jetzt 400 bekommen An der Tür kriege ich jetzt wieder 400 Habe ich mir das eben eingebildet mit den 650 An der Tür kriege ich jetzt 650, okay Sehr gut oder der hier gibt es... Auch 650. Gut, die hinteren Häuser, das sind die Juden. Die Judenhäuser, die mir gut Schnee geben. Ja, Mann. 160? Habe ich mich verguckt oder hat der mir gerade nur 160 gegeben? Was für ein Banause. 400. 400 finde ich in Ordnung. Damit kann ich leben. Okay. Hier ja, dann auch wieder 400. Und jetzt habe ich die 10.000 zusammen, um das erste Eck zu öffnen. das hier holen wir uns auch noch mit. Jetzt habe ich 10.500. Öffne dann das erste Eck und dann gucken wir mal, wie stark die Pets sind, die man aus dem ersten Eck ziehen kann. Open 1. Und... Ein Rare Pet. Okay. Guck ich mal zu den Items. Es war so ein... War das so ein gestreiftes Teil? Äh, äh, welches sind meine Pets? Was ist das? Okay, ich weiß halt for real nicht, welches ich jetzt gezogen habe. Hallo, please? Wenn ich hier auf Winter gehe? Wonach sind die denn dann sortiert? Ich verstehe das nicht. Okay, ich weiß nicht, welches Pet ich gezogen habe. Aber es scheint nicht so krass zu sein, sonst wäre es weiter oben, oder? Gut, das war ja erstmal genug Winter-Event. Wir brauchen das jetzt nicht so durchhasseln, wie das Halloween-Event beim letzten Mal. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon ein ziemlich gutes Pad bekommen. Ich glaube, ich war auch ziemlich lucky, dass ich das Ding hier gezogen habe beim letzten Event. Das kriege ich eigentlich, wenn ich diese Mützen einsammle. 1,2 Millionen. Oh, alles klar. Alles klar. Die Eggs hier unten habe ich auch nie geöffnet. Ich meine, wer will diese Eggs denn auch? Hier. <lacht> Müllecks, die will ich gar nicht. Aber ich habe doch gesehen, es gibt andere Regionen. Wie kommt man in diese anderen Regionen jetzt? Oh, ich habe eine Menge Hedge-Prices, die ich claimen könnte. Okay, keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Aber im Verzeichnis, da gibt es doch Overworld. Das ist die Overworld. Und wie komme ich zu Candyland? Wie komme ich da hin? Leute, bin ich blöd oder so? Wie komme ich da oh, das ist eine VIP-Area. Dann gibt es ja noch andere Areas. Was ist das da hinten? Das, das habe ich mir auch alles nie angeguckt, weil ich früher mal dachte, hm, da kommt man eh nicht hin. Oh, da habe ich wohl irgendetwas die ganze Zeit komplett übersehen. Mystic Forest, Underworld, Rainbowland, Atlantis, Beach World, Toyland, Candyland. Ich habe diese ganzen Regionen hier gar nicht gesehen. Ich gehe jetzt zum Mystic Forest. So, 400 Milliarden habe ich nicht. Na gut. Wie wäre es mit der Underworld? 2 Milliarden habe ich auch nicht ganz. Aber Rainbowland kann ich mir doch... Oh, als ob das 1,5 kostet. Dann Atlantis. Komm, nach Atlantis. 20 Millionen, das kostet ja nichts. Habe ich hin. Auf nach Atlantis. So, und jetzt bin ich endlich in Atlantis. Uh. Ja, und hier gehe ich mal wieder auf die Settings. Mach die Blasenschwerkraft an. So, Lass mich voll. Und spring einfach hoch, aua. Und spring einfach hoch. Und die Wolken sind hier alle richtig nah beieinander. Ich glaube, ich hätte viel früher hier nach Atlantis gekonnt. Ja, ich hätte viel früher nach Atlantis gekonnt. Guck mal, wie easy ich hier hochkomme überall. Water Island entdeckt. Jetzt öffne ich die Water Chest und krieg hier irgendwas dazu. Hä, jetzt Schneebälle. sammel ich Schneebälle oder sind das Wasserblasen? Hä? Ist doch egal, was ich hier sammle. Alles, was ich wissen muss, ist, hier ist ein Trampolin und dann geht's hoch. Woo! Ah, oh, das wäre so cool, wenn ich mit einem Trampolinsprung ganz nach oben gekommen wäre. Aber, naja, drei Sprünge sollten auch reichen, oder? Oh, vielleicht werden es vier, vielleicht werden es vier, na gut. So, ein Trampolinsprung, ein normaler Sprung. Jetzt noch ein Sprung. Und das Trampolin. So, Atlantis Rewards discovered. Yeah, jetzt muss ich nur noch schaffen, auf der Insel zu landen. Bam, bam. Rewards. Slot 1 claimed. Ach so, oh. Oh. Ja, dann claimen wir uns einfach mal alle Rewards. <lacht> Kostet ja nichts. Ich kann ja einfach alle Rewards claimen, oder wie? Ich kann alle Rewards claimen. Einfach jeden einzelnen. Okay, jetzt bald müsste ich am Ende sein. Bald kann ich mir das nicht mehr leisten. Jetzt habe ich schon den Angelic Dominus. So, jetzt habe ich das Einhorn freigeschaltet. Den Demonic Dominus freigeschaltet. Den Atlantis Butterfly. Hä, wie viel habe ich? Wie viel habe ich von den Dingern? Das sehe ich ja gar nicht, wie viel ich habe. Das hört einfach nicht mehr auf. Unicrap. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten. Okay, ich habe nur noch drei Millionen. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Und ich habe wieder eine Menge. Okay, ich gehe mal hoch zur nächsten Insel. So und ich dachte, man kommt in die. Ich bin so ein Idiot. Ich dachte, man kommt in die nächsten Regionen, wenn man ganz oben ankommt. Na gut. So gehen wir hier wieder hoch und noch ein Sprung. Puh, das ist alles zu easy für mich. Dann will ich natürlich auch sehen, was ich mir hier kaufen kann in Atlantis, ob ich mir hier neue Kaugummis oder so leisten kann. Die. Oh Gott, nein! Ich habe mich verkalkuliert. Ob ich mir hier neue Kaugummis leisten kann, die dann noch ein bisschen besser sind. Oder Geschmacksrichtungen, die besser sind, als die, die ich auf dem Mond kriege. Weil theoretisch müsste das doch gehen, oder? Es sei denn, es, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht geht. Weil das Spiel ist halt an so vielen Stellen so schlecht gebalanced. Und die können das halt nicht mehr fixen, weil es halt schon so im Spiel drin ist, dieses schlechte Balancing. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Pet Simulator 1 aufgehört wurde, weiter zu, sich weiterzuentwickeln. Und Preston dann Pet Simulator 2 gemacht hat, damit er das mit dem Balancing besser machen konnte. Die Leute mochten nur Pet Simulator 2 nicht, weil sie Pet Simulator 1 gemocht haben. Naja, und dann hat er ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, Pet Simulator X gemacht und jetzt sind alle glücklich. Ähm, um, naja, bis dann die ganzen Updates rauskamen, die so viele Robux gekostet haben. Im Bubblegum Simulator bleibt sich einfach der Linie scheinbar treu. Anstatt, dass die Bubblegum Simulator X rausbringen. Oder meint ihr, die haben... nee, safe nicht. Sonst wäre einfach in Bubblegum Simulator ein Portal zu Bubblegum Simulator X oder so. Ich meine, ein großer Reiz von Bubblegum Simulator Spielern ist es ja auch, dass sie jetzt hier schon die ganzen krassen Sachen haben. Die haben schon... Die guten Pets, die haben schon die ganzen Blasen, die haben schon die ganzen Kaugummis. Und daran können die halt auch, ähm, das können die in Bubblegum Simulator X schlecht übernehmen. Sehr gut. So, dann hier auch noch. Und die Insel. Und langsam wird es echt schwer hochzukommen. Wie lange dauert denn das? Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, was soll das? Ich will mich nicht konzentrieren müssen. Oh, ich hoffe, ich schaffe die... Ja, ich schaffe... Ich schaffe den Sprung sehr gut. Gut, den nächsten Sprung, der ist direkt über meinem Kopf, den kriege ich hin. Und eine Stufe höher gelandet, als ich wollte. Perfekt. Oh, ja, Mann, als ob ich das auch noch geschafft habe. Ich bin so ein Boss. Und Atlantis Insel entdeckt. Yeah. Auf der Insel ist einfach nichts drauf. Es sieht so aus, als hätten die gar keinen Bock gehabt, jetzt hier noch irgendwelche Sachen zu bauen. Sondern haben einfach nur eine Insel hingepackt, wo man jetzt tauschen kann. Wow. Und da geht es dann noch weiter nach oben. Ja, wir müssen weiter nach oben. Wir müssen weiter nach oben, Leute. Ich hoffe, da oben gibt es dann irgendwann einen Shop, please. Oder ich falle einfach wieder ganz nach unten. Okay, dann habe ich auch keine Lust. Ah, einfach durchs Portal runter. Ah, jetzt muss ich mit dem Typen sprechen. Steve, ich will nicht mit dir reden. Keiner mag dich, Steve. So, wir gehen jetzt verkaufen. Eine Blase sind gleich sechs. Das ist doch mal was. Und dann sind hier überall die Dinger hier zum Einsammeln. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll. Aber es ist mir auch ziemlich egal. Wenn ihr wollt, dass ich Bubblegum Simulator weiter durchspiele, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.